Ich glaube, das ist heute immer noch sehr wichtig oder vielleicht sogar wichtiger denn je, sich einzumischen, sich eine Meinung zu versuchen, sich eine Meinung ähm, zu bilden und dann diese ähm, auch zu verfolgen, auch politisch zu verfolgen. Das ist, wenn wir, ähm, ich glaube, wir können einfach nicht ähm, die Politik den anderen überlassen und, ähm, und irgendwie das hoffen, dass wir das alles aussetzen werden, dass es das schon irgendwie gut wird, weil von selber wird nichts gut.